Du hilfst mir, den Rahmen zu schaffen für uns Es erfordert Mut, Gedanken und Fehler zuzugeben Aufeinander zuzugehen, das ist uns bewusst, dafür schätzen wir uns Und haben wir Frust, sprechen wir offen darüber Du klingst traurig, warte, ich komm zu dir rüber Du zeigst dich verwundbar, das erfordert Vertrauen, ich höre dir zu Ich bin zu verstehen, was in dir vorgeht ich lerne gerne dazu, ich feier dich, du bist nicht selbstverständlich. Bitte sag mir, mache ich meine Wertschätzung für dich zu selten kenntlich. Du unterstützt meine Träume und ich deine, wir sind für uns da, fühlen wir uns einsam alleine. Was denkst du, was fällt dir schwer, was hält dich auch aus zur Hilfe? Wir kriegen das hin, wenn wir von Angstlos gelöst sind. Fällt dir schwer. Was hält dich auch aus der Hilfe? Wir kriegen das hin, wenn wir von Angstlos gelöst sind. Wir haben zwar nicht die Antwort auf alles, aber ohne dich ist meine Antwort nicht alles. Ich beziehe dich ein und du gibst mir den Freiraum für meine Entscheidungen. Ich weiß, du beziehst mich ein. Gehen wir mal zu weit, sprechen wir über unsere Grenzen und das, was das für uns heißt, damit es nicht zu Scheidung kommt. Wir machen schon alles richtig beim ersten Mal. Diese Erwartungshaltung war einmal. Ich möchte mit dir. Keine Angst, haben dir zu beichten, dass ich mal versage Du weißt, was du willst, seien wir mal ehrlich, nicht immer Du formulierst deine Erwartungen, klar Und brauchst du mal Führung, kein Problem Ich bin für dich da Was denkst du? Was fällt dir schwer? Was hält dich ja, auch aus der Hilfe? Wir kriegen das hin, wenn wir von Angst losgelöst gelöst sind Was denkst du? Es fällt dir schwer? Was hält dich auch aus der Hilfe? Wir kriegen das hin, wenn wir von angstlos gelöst sind Mir liegt etwas auf dem Herzen, hast du etwas Zeit für mich? Das ist neu für mich und ich brauche dich Es ist die Umgebung, die wir schaffen, in der wir zusammen weinen und zusammen lachen Es ist die Umgebung Das ist unsere Umgebung